Schlechter Zeitpunkt. Mal sehen. Hm, die ist leer. Die auch. Kabelschublade. Wer kennt's nicht? Das ist zu kurz. Das auch. Kleine Kabeldiebe. Hm, ganz schön viel zu laden, oder? Kein Akku mehr. Na toll. Da ist noch etwas, das ein Ladegerät braucht. Zum Glück lädt eine Subtech Ladestation jedes Elektroauto. Subtech lädt jedes Elektroauto.